Hallo Leute, ich bin's wieder, euer krieg vor life und heute möchte ich euch ein kleines Redstone-Tutorial zeigen, wie ihr ähm, einen Schalter drückt, also ich zeige es euch einfach mal im Spiel, dann werdet ihr es genauer sehen, schreibe ich jetzt einfach mal Test, äh, Welt, da muss ich einmal Creative, ja das ist, da mache ich einmal super Entschuldigung, so stelle ich die einmal. So, weil man kann viel mit Redstone bauen. Also mh, dafür brauchen wir Redstone, eine Torch, äh, ein Redstone-Torch, dann irgendein Stein, also irgendein Block ähm, und einen Knopf und sage ich mal, Connor, machen wir noch so. Und ein Eimer mit Lava, so sieht das jetzt aus. So, das brauchen wir. Dann nehmen wir mm, hier. Dann kommt hier ein Knopf dran. Auf die andere Seite ein Torch. Dann bauen wir hier weiter. So, nun, wenn wir jetzt diesen Knopf jetzt ist, dieses Signal die ganze Zeit eingestellt. Wenn wir jetzt dieses Knopf drücken. Wird das Signal einmal ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. So, sag ich mal, wir setzen jetzt diesen hier hin. Er schiebt ihn dann halt da raus. Also dann kann ich euch das noch ein bisschen besser zeigen. So. Dann geht das Redstone hier runter und stößt diese Sticky Piste ab. Also den klebrigen Kolben. Das können wir dann jetzt noch verbinden. So. Da könnte man nämlich zum Beispiel eine Falt, äh, Falt, äh, Dings also Sozusagen eine Falltür bauen. Warte, zwei müssen frei bleiben hier. Wir können wir äh, das eben verbinden. Oh, da hinten habe ich was vergessen. So. Und jetzt brauchen wir doch noch ein Redstone-Signal. Und wenn ihr das... Also ich finde, das ist die kürzeste Variante, als die ich bis jetzt, jetzt in YouTube gesehen habe. So, und wenn wir jetzt auf diesen Knopf drücken, gehen sie zu und gehen auch wieder auf. Und das könnt ihr halt auch mehrfach hintereinander machen. So, machen wir mal 3. Zack, zack. Zack, zack. <lacht> zack, zack, zack, nein. Fall. Ah, das ist blöd. Ähm, da müssen wir es hier noch ein bisschen anders machen. Weil wenn wir die drei können wir ja nicht so aktivieren. Dafür müssen wir ähm, hier die äh, Redstone Verstärker nehmen. Und sie anschließen. So. Mein Gott, so fetter Bastard. Weiß nicht mehr. So. Und das gleiche auf der anderen Seite auch. Und die müssen wir eigentlich nicht verstellen. Zack, Zack. So. Jetzt setzen wir noch Steine hin. Und das Gleiche könnt ihr natürlich auch mit einer Druckplatte machen. Äh, da müsst ihr einfach nur halt ein bisschen anders bauen. Und das kann man ja auch verstecken im Boden. So, dann gehen die auseinander. So, und dann zum Beispiel sage ich mal jetzt, ihr macht das im Boden mit zwei Druckplatten genau die Druckklappen kann man ja verstecken indem man die zum Beispiel irgendwie irgendwie auf Stein setzt so und die dann hier hinschild er äh, hinsetzt und dieses hier bauen wir mal kurz ab und dann oh, dich die Dinger nerven voll und dann setzen wir das zum Beispiel hier und dann geht's halt unter die Erde das kann man ja alles unter die Erde bauen und dann gehen wir hier einfach mal runter unter diese zwei Druckplatten und, äh, und setzen das so und dann kann man das ja hier noch so machen Zack, Zack. so Tada. jetzt ist die ist das alles angeschlossen, wenn wir jetzt da drauf treten geht das weg und jetzt kann man zum Beispiel noch einstellen, sag ich mal man macht dieses Signal hier langsamer, also dann stellt man die zum Beispiel um 1, stellt man die mal alle auf 1, auch auf der anderen Seite nicht vergessen. So, und wenn wir jetzt auf die Druckplatten treten, seht ihr, es geht dann weg, wenn wir genau auf diesen Platten stehen. Man geht, sie gehen weg, und dann kann man zum Beispiel, sag ich mal, man baut das jetzt hier kurz weg, und darunter macht man dann Deswegen auch die Lava. Lava drunter So. Dann macht man halt einen Boden weg, dass man genau. Okay. Danach zwei nach unten graben, weil wenn du dann da reinfällst, kannst du nicht wieder rausspringen. Und dann den restlichen wird jetzt gleich noch erklärt. Ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das ist einmal kurz weg. So, dann setzt dir überall die Lava hin. Ich finde es einfach, sieht besser aus, wenn man, wenn die sich nicht so bewegt. So. So sieht das jetzt aus. So. Okay, und wenn wir jetzt auf diese Druckplatten treten, seht ihr? Warte. So, wir laufen, laufen, laufen. Zack, und dann fallen wir in die Lava. Und jetzt seht ihr. Huah, kommen wir nicht mehr hier raus. Das könnt ihr zum Beispiel auch in der Adventure map einbauen. Also das habe ich zum Beispiel gemacht. Das fand ich ziemlich lustig. Weil die Leute einfach sehen, zum Beispiel, so sieht das ja jetzt aus. Die laufen, laufen, laufen, laufen. Zack, und fallen da rein. Und dann sind sie halt, dann sterben sie ja. Doch du dicker Sack, du verpiss dich doch mal. So, und das war eigentlich das eine Tutorial. Ihr könnt natürlich jetzt das noch in den Boden setzen, wie schon gerade gesagt. Dann ist das nicht so auffällig, aber ich habe es auch schon hingekriegt und... Ich finde, das eigentlich eine ziemlich gute Idee für, ein, äh, für eine Adventure-Map oder, sag ich mal, für eure Haustür oder so. Also, ich weiß ja nicht, dass man zum Beispiel dann hier noch zwei Türen hinsetzt und dann geht man in dein Haus und dann hast du halt noch irgendwie so einen, irgendwo einen versteckten Schalter oder so. Dann drückst du den dann kannst du das damit ausschalten oder so. Das kannst du ja auch machen. Okay, und dann verabschiede ich mich wieder von für heute. Ähm, das war krieg for life und euer Redstone-Tutorial.